Nehmen Oh mein Gott, das wird viel Kilo Fleisch. Also, das ist einfach nur das Fleisch, Das mir Das ist der Ort, Das ist das Beste. <lacht> Ja, auch nicht diesen Schmack. Ach so, sie warten. Okay, okay danke. Ich gibt auch eine längere Stunde. Hä, hey, nee. Es ist Schlange, oder? Ja, ich. Ah, okay. Ich dachte, sie stehen nicht da. Entschuldigung. Das ist <lacht> natürlich alt, das hier so frei anzufangen. nicht muss nicht nein ja äh with bin und tomaten und tomaten genauso, aber nicht scharf. Ist okay? <lacht> <lacht> <lacht> Noch eine? Recht I'm going to go to the hospital. I'm the to the Für dich? Für mich? Für mich? Für Ich habe leider ja keine Welt. Was sagst du noch? Was? Kann man noch höflich sein? Ja, okay. ja. Bitte ein Döner-Sandwich mit Was döner 180. Bitte schön. Döner-Sandwich 120 noch. Danke. Danke. Danke äh, Gramm Döner schön. Ich wenig Soße. Bitte, ja. Jürgen Groß. 180. bitte. Und viel Soße. Scharf, bitte, ja. Danke. tamam ah, <gülüyor>